Hallo hey zusammen, mein Name ist Samuel, das ist Janina. Wir sind Lernende im dritten Lehrjahr als VG in der Stiftung Pflegezentren Gemeindeart. Und das ist unsere Ausbildungsverantwortliche Claudia. Kommt doch mit, wir zeigen euch unseren Alltag. Zu meinen Tätigkeiten als Fachmann Gesundheit gehören zum Beispiel, dass ich im Alltag mal Blutzucker misse oder zwischendurch auch eine Blutentnahme mache sowie auch Medikamente errichten. In meinem Betrieb gefällt mir am besten die Lerntag mit meinem Brustbildner, sowie auch, dass ich im Alltag bei Lernsituationen gut unterstützt und begleitet wird. Das Spezielle hier im Betrieb ist, dass uns die Begleitung der Lernenden wirklich sehr wichtig ist. Die Ausbildung wird großgeschrieben und so eine lebendige Gestaltung werden. Das Besondere am Kriesegarten ist, es ist sehr modern, eingerichtet und auch sehr schön gelegen und das Team ist auch sehr freundlich und hilfsbereit. Ein Vorteil in der Stiftung ist sicher, dass man gut unterstützt wird als Lernende und immer zu den Ausbildungsverantwortlichen oder höheren Positionen gehen kann. Bewerben muss bei uns vor allem Kontaktfreudigkeit, Teamfähigkeit, Spaß am Lernen und auch Einsatz Wenn euch dieser Einblick gefallen hat, bewerben euch doch jetzt!